Ich bin euer schlimmster Albtraum. Und da sind wir wieder hier vor dem Paletti-Festival zur Verleihung der Gurke des Jahres, der Cuk of the Year für den schlechtesten Film des Jahres. Es sind die 69. kann filmfestspiele und es ist das fünfte Mal bereits, dass wir hier den wohl heißesten Filmpreis des Jahres verleihen. Auch dieses Mal wieder handgefertigt vom Rostocker Künstler Martin Jost. Ja, Ihr habt in den letzten Wochen auf www.cuke.it gewotet und gecuket und damit habt ihr die Entscheidung herausgefordert, wer wird diesen Preis, diese Statue per Post zugeschickt bekommen. Dieses Jahr haben wir einen ganz besonderen Künstler in den Mittelpunkt gestellt. Er feiert dieses Jahr seinen 70. Geburtstag, Schauspieler und Regisseur Sylvester Stallone. Und deshalb kommt es hier und heute am 15. Mai 2016 zum Kampf des Jahrhunderts. Rambo vs. Rocky und da ist er auch schon, er ist nicht nur Rocky, sondern auch der Regisseur des schlechtesten Films aller Zeiten, Space Tours, Mission Eva, Andreas Auinger Andreas, was hast du noch zu sagen? Es ist besser, wenn tausend Voten, als wenn keiner seine Stimme erhebt. Zehn Finalisten stehen fest, also geht dieser Kampf auf zehn Runden. Bist du bereit? Darf ich bitten? So, da haben wir sie, die zehn Finalisten und jetzt bin ich schon sehr gespannt, wer hat den ko davongetragen und dazu schalten wir jetzt zu unserem Gerd. Gerd! Gerd! Gerd, was macht blaues Licht? Blaues Licht leuchtet blau, aber viel interessanter ist die Frage. Wer bekommt heuer die Gurke des Jahres? Und ich weiß die Antwort. Die Gurke des Jahres 2016 ist The Boy Next Door. Auch im heurigen Jubiläumsjahr ein verdienter Sieger. Da bleibt nur noch eines zu sagen. Mr. Church, bitte. Gratulation zum Glückwunsch.